So, äh, ich habe mir was überlegt und zwar, wie schmiere ich die Kette am besten beim E-Bike. Äh, weil hier hat es ja kein Freilaufen, das ist immer recht blöd. Deswegen Schiebehilfe, einmal Push, einmal an, tipp, hochheben und das Öl laufen lassen. Was meint ihr? <lacht> geil oder geil? <lacht> <lacht> du oder geil?